Schnell. Komm mal her. Dann kannst du jetzt da gleich ankommen. auf der Kamera. Her. Ja, nun komm. Ja, nun komm. Ja, super. Ja, oh, und oh, das ist doch. so wild. Schubst den weg. Schubst den weg. den weg. Sag weg mit dir. Ja. Kann ja. wir das machen? Ja. Okay. Ach. Und jetzt ja, kannst du noch so. weiterlaufen. Das ist ja so toll. Oh, nee. oh. oh. So und, stopp. und stopp. Und stopp. Da ist ja vorne das Rädchen dran. Ja, komm. Jetzt wieder umdrehen. Pass auf. Und ja, nun komm. Toll, ne? Ja. Und dreh. Und jetzt lass den Papi um. Nein. Lass den Papi um. Ja, super. So. Geh hinter bisschen. bisher. Tschüss. Ja, ja toll. Und stopp. ich helfe dir ein bisschen. Booms macht das. Du Junge, du überrascht mich total. Du überrascht ja. mich total. Ich habe dir auch was mitgebracht, weißt ja. du? Einen kleinen Bären habe ich dir mitgebracht. Willst du den mal haben? Ja. Ja, dann wollen wir uns den mal holen. Dann pass auf, ich hole ihn dir.